Für mich ist die äh, NC, also die nicht-kommerzielle Lizenzklausel, ähm, ein Riesenproblem, äh, weil keiner genau weiß, was es bedeutet. Das heißt, wenn diese Klausel drin ist, muss ich immer noch mal zurückgehen und fragen, kann ich die Materialien benutzen? Und das ist eigentlich genau der Sinn der Creative Commons Licenses, dass ich das nicht tun muss, dass es mir ganz klar gemacht wird, was ich tun kann und was ich nicht tun kann. Und äh, die Verwirrung durch diese NC-Klausel ist, ist ein Riesenproblem. Zweiter Punkt, viele gute Weiterverwendungen sind kommerziell. Wenn ich ein Buch schreibe, und ich möchte, dass das in, in Afrika verteilt wird, muss das jemand da ausdrucken und verteilen, der muss dafür Geld nehmen, das ist kommerzielle Nutzung, die macht absolut Sinn, die würde dadurch unterbunden.